In diesem Video geht es um die Gliederung der Bilanz. Geregelt wird das Ganze in § 224 OGB. Wir haben in einem vorherigen Video schon gehört, dass die Bilanz eine Zeitpunktbetrachtung ist. Also zum Beispiel zum 31.12.2021. Wir haben auch schon gehört, dass die Bilanz grundsätzlich aus Mittelverwendung auf der Aktivseite, das heißt aus Vermögen auf der Aktivseite und aus der Mittelherkunft, das heißt aus dem Kapital, auf der Passivseite besteht. Schauen wir uns das jetzt noch ein bisschen mehr im Detail an. Auf der Aktivseite unterscheiden wir zwischen Anlage und Umlaufvermögen. Differenziert wird das Ganze anhand der Absicht der Behaltedauer. Das heißt, gehe ich davon aus, dass mir Vermögensgegenstände längerfristig dienen, dann handelt es sich um Anlagevermögen. Sind es eher Vermögensgegenstände, die mir nur kurzfristig dienen, dann handelt es sich um Umlaufvermögen. Innerhalb der zwei großen Bereiche kann man weitere Unterscheidungen treffen. Zum Beispiel im Anlagevermögen unterscheidet man zwischen immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen. Immaterielle Vermögensgegenstände sind beispielsweise Marken, Patente, Lizenzen oder auch eine Software, das heißt etwas, was nicht wirklich angreifbar ist. Sachanlagevermögen, das sind so die klassischen Sachanlagen. Der Bürotisch, das Gebäude, der PKW, das heißt Dinge, die man tatsächlich angreifen kann. Finanzanlagen sind zum Beispiel Beteiligungen an anderen Unternehmen oder auch Wertpapiere oder Aktien. Im Bereich des Umlaufvermögens muss man auch eine weitere Differenzierung treffen. Da gibt es einerseits die große Gruppe der Vorräte. Das heißt beispielsweise, wenn ich mit Gütern handle oder Güter produziere, ist das natürlich zu meinem Stichtag, eben beispielsweise zum 31.12.2021 auch ein Vermögenswert, wenn ich etwas auf Lager habe. Also stellt man sich vor, ich habe eine Bäckerei und habe viele Backwaren auf Lager, dann haben die auch einen Wert, sind die auch Teil meines Vermögens, aber sie sind Teil des Umlaufvermögens. Warum? Weil ich möchte die ja möglichst schnell an den Kunden verkaufen und nicht längerfristig bei mir im Unternehmen halten. Bei den Vorräten kann man auch Unterscheidungen treffen, zum Beispiel Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die ich in der Regel für eine Produktion benötige. Es kann aber auch Handelswaren geben, das heißt, wenn ich ein reiner Handelsbetrieb bin, Lebensmittel einkaufe und in weiterer Folge verkaufe. Oder es kann natürlich auch sein, dass wenn ich ein Produktionsbetrieb bin, dass ich fertige und unfertige Erzeugnisse auf Lager habe, das heißt, wenn ich Güter produziere, die vielleicht noch nicht ganz fertig und verkaufsbereit sind, aber halbfertig, dann ist das auch ein Wert, den ich in der Bilanz zeigen kann. Oder ich habe bereits vielleicht fertig produzierte Güter, die ich einfach noch nicht an den Kunden verkaufen konnte. Das bezeichnen wir dann eben als fertige und unfertige Erzeugnisse. Neben den Vorräten gibt es im Bereich des Umlaufvermögens die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände. Forderungen bedeutet immer, ich habe etwas geleistet und habe dafür vielleicht noch nichts bekommen. Also der klassische Fall. Ich habe zum Beispiel als Tischlereibetrieb Tische verkauft, habe aber das Geld noch nicht erhalten. Das heißt, ich fordere von dem Kunden einfach noch seinen Kaufpreis. Die Forderungen können sehr unterschiedlich sein. Das können Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sein. Das heißt, ich habe meinen Tisch geliefert, aber das Geld noch nicht erhalten. Es können aber beispielsweise auch Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, das heißt von Unternehmen aus einer Konzerngruppe sein. Darüber hinaus kann es aber auch sonstige Forderungen geben. Man stellt sich zum Beispiel vor, ich habe dem Finanzamt etwas vorausbezahlt ähm, und die tatsächliche Steuerschuld ist ein bisschen geringer, dann fordere ich ja noch quasi eine Steuergutschrift vom Finanzamt, die wäre auch eine sonstige Forderung. Darüber hinaus gibt es auf der Aktivseite im Umlaufvermögen natürlich auch noch die liquiden Mittel, das heißt Bankbestände, Guthaben bei Kreditinstituten oder auch Kassabestände, wenn es zum Beispiel eine Registrierkasse gibt. Zwei weitere Positionen auf der Aktivseite sind noch die sogenannten Rechnungsabgrenzungsposten und aktive latente Steuern. Rechnungsabgrenzungsposten kann man sich so vorstellen, dass man sagt, ich habe etwas bezahlt, für eine Leistung, die ich noch nicht erhalten habe. Zum Beispiel, ich habe die Miete für ein Jahr im Voraus bezahlt. Das heißt, ich habe etwas bezahlt, das Geld ist geflossen. Gleichzeitig ist die Miete aber in Zukunft, das heißt die Leistung, habe ich noch nicht in Anspruch genommen. In einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise fordere ich daher quasi eine Leistung. Somit ist es auch eine Forderung und somit ein Vermögensgegenstand und der wird den Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet. Aktive Latente Steuern sind ein bisschen ein Sonderfall, wir werden das jetzt nicht im Detail in diesem Video betrachten. Man kann sich ja beim Wesentlichen darunter vorstellen, das sind Steuerforderungen in der Zukunft. Das heißt wieder der Gedanke künftige Steuerersparnisse, das heißt auch der Forderungsgedanke im Vordergrund. Auf der Passivseite, haben wir schon eingangs erwähnt, gibt es Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Zum einen aus dem Stamm- bzw. Grundkapital, das heißt das Kapital, was ich einbezahlt habe, um das Unternehmen zu gründen. Andererseits aus den Kapital- oder Gewinnrücklagen, das heißt sozusagen Rücklagen für Zeiten, wo es vielleicht einmal nicht so gut läuft. Das können, wie gesagt, Kapitalrücklagen sein. Kapitalrücklage bedeutet immer, es kommt Finanzierung von außen. Ein, jemand von außen führt Eigenkapital ins Unternehmen ein. Gewinnrücklagen würde bedeuten, ich erwirtschafte mir eine Rücklage auf Basis meiner vorherigen Gewinne. Das heißt, das ist quasi eine Form der Innenfinanzierung. Und der dritte Punkt im Eigenkapital ist der sogenannte Bilanzgewinn. Das ist im Wesentlichen nichts anderes wie die kumulierten Gewinne bzw. kumulierten Verluste, die eben aus der G&V, wie wir in einem vorherigen Video gehört haben, stammen. Im Bereich Fremdkapital gibt es auch Positionen, die diesem zuzuordnen sind. Starten wir vielleicht mit den Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind Schulden gegenüber Dritten, zum Beispiel Schulden gegenüber Lieferanten. Beispielsweise ich bestelle einen Tisch von einem Lieferanten, bekomme diesen Tisch geliefert und habe diesen Tisch aber noch nicht bezahlt, dann schulde ich diesem Lieferanten diesen Kaufpreis für diesen Tisch. Verbindlichkeiten können aber auch gegenüber dem Finanzamt oder gegenüber der österreichischen Gesundheitskasse entstehen, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter beschäftige und hier Lohn- und Gehaltsabgaben abzuführen habe. Verbindlichkeiten müssen aber nicht immer gegenüber Dritten, sondern können genauso gegenüber Konzernunternehmen wie bei den Forderungen auftreten. Beispielsweise, wenn eine Schuld gegenüber einer Tochtergesellschaft entsteht. Anders als Verbindlichkeiten gibt es auch noch Rückstellungen. Rückstellungen sind in der Definition ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe und deren Eintrittszeitpunkt ungewiss ist. Das heißt, es handelt sich auch wirtschaftlich um eine Art Schuld, ich weiß aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau die Höhe und ich weiß auch noch nicht genau, wann mich diese Schuld treffen wird. Wirtschaftlich gehört sie aber in die jeweilige Periode. Klassisches Beispiel dafür sind zum Beispiel Prozesskosten. Das heißt, ich weiß, es gibt einen Rechtsstreit, diesen Rechtsstreit werde ich finanzieren müssen. Ich weiß aber noch nicht genau, wann wird dieser Rechtsstreit abgeschlossen werden wann treffen mich daher diese Prozesskosten und wie hoch werden diese Prozesskosten letztendlich sein. Das bedeutet, bei Rückstellungen muss man vor allem mit Schätzungen arbeiten und vor allem auch mit Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Die Rückstellungen können auch unterschiedlicher Natur sein. Beispielsweise Rückstellungen für Abfertigungen. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter im Unternehmen habe, die schon sehr lange beschäftigt sind und noch dem Abfertigungssystem alt unterliegen, gebührt diesen Mitarbeitern, bei Austritt aus dem Unternehmen eine gesetzliche Abfertigung und diese muss ich im Jahresabschluss rückstellen. Da ich nicht genau weiß, wie hoch die betragsmäßig am Ende beim Austritt des Mitarbeiters sein wird, handelt es sich eben um eine Rückstellung und um keine Verbindlichkeit. Darüber hinaus kann es auch Pensionsrückstellungen geben oder Steuerrückstellungen gegenüber dem Finanzamt. Das heißt auch hier immer der Gedanke. Ähm, bilde mir eine Vorsorge für ein Ereignis, was wirtschaftlich schon eingetreten ist, wo ich aber die Zahlung und den Eintritt erst in späterer Folge haben werde. Auf der Passivseite gibt es ebenso Rechnungsabgrenzungsposten. Während wir gesagt haben, auf der Aktivseite ist es eine aktive Rechnungsabgrenzung, das heißt, ich habe etwas bezahlt, die Leistung aber noch nicht erhalten, das heißt, ich fordere die Leistung ist es auf der Passivseite genau der umgekehrte Fall. Das heißt, ich habe etwas erhalten, habe aber die Leistung noch nicht erbracht. Nehmen wir genau das gleiche Beispiel. Ich vermiete eine Wohnung, ich habe die Miete für ein Jahr im Voraus bekommen. Das heißt, ich habe Geld für etwas bekommen, wo ich die Leistung noch nicht erbracht habe. Das heißt, in einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise schulde ich eine Leistung und diese, Leistungs diese Leistungsschuld ist quasi eine Verbindlichkeit und wird aber in der UGB-Gliederung als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und auch so benannt. Abschließend, und wir haben es schon in einem anderen Video gesagt, ist eines ganz wichtig bei einer Bilanz oder generell bei der doppelten Buchführung. Soll ist gleich haben. Das heißt, die Aktivseite muss immer der Passivseite entsprechen. Und wenn man das einfach formulieren will und sagen will, wie hoch ist das Eigenkapital einer Gesellschaft, kann man sich auch das so herleiten, dass man sagt, na es ist das Vermögen abzüglich der Schulden. Wenn ich das Vermögen der Bilanz hernehme, das heißt die gesamte Aktivseite, und davon den Teilbereich Fremdkapital abziehe, bleibt ja nur eine Größe übrig. Und das ist genau das Eigenkapital. Deswegen wird das Eigenkapital auch oft als Residualgröße bezeichnet. Ein Hinweis vielleicht noch zum Schluss. Die Gliederung, die wir jetzt durchgegangen sind, ist die Gliederung im Sinne des 224 UGB. Diese kann aber auch erweitert werden, wenn es notwendig ist, so ein getreues Bild der Vermögensfinanz- und Ertragslage zu vermitteln. Es muss aber auch nicht jede Position immer vorhanden sein. Man stellt sich vor, es gibt in einem Unternehmen zum Beispiel keine Finanzanlagen, dann gibt es auch in der Bilanz keine Position Finanzanlagevermögen.